Was up guys, welcome back to Mario Maker 2 In der letzten Folge haben wir sehr krass coole Dinge gemacht und zwar gefällt haben wir Aber Ja, jetzt machen wir weiter, <lacht> keine Ahnung was ich mit dem aber sagen wollte Egal, wilder Kutschenritt ist unser nächstes Level ich habe einen Level mit einer Feuer Junior Clown Kutsche gebaut. Der ist absolut cool. Halt, du gedrückt, um harte Blöcke zu zerstören und Gegner zu rösten. Wenn du in eine Röhre willst, steige mit R aus. Von HitMC mal wieder. Ah ja. Den kennen wir doch. <lacht> Tut mir leid, falls im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört. Da kann ich jetzt nichts gegen tun. Ich wohne hier halt in dieser Gegend. Gibt es halt manchmal. Ah, ich kann wieder springen, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall, tut mir leid, halt, falls man irgendwie im Hintergrund ein paar Störgeräusche hört. Dieses Pum-Pum. was ich meine? Keine Ahnung. Falls man es hört. Oh Gott, nicht in der Lava, nicht in der Lava. Da sinkt man. Das, das ist nicht gut. Ziel, töte alle Gegner. <lacht> das finde ich sogar eigentlich ganz cool. Aber gut, wenn wir dafür Checkpoints haben, Checkpoints bin ich ja immer besser. Oh, oh, Coin. Yes. Die Zehner. So, ich will mal jetzt wieder versuchen, viele Coins zu sammeln, weil ich die bräuchte. So, und da äh, darum Tendo mit seiner 20. Folge dieses Spiel abgeschlossen hat, denke ich mal, werde ich auch Zucker, Zucker 20 Folgen brauchen. Ja. Yeah. Also, ich habe mir die Pass nicht angeschaut, ich habe nur gesehen, dass er halt das Buchland hat. So. ich ja, dass es hier nichts gibt. Okay, ich vertraue dem Schlimmer. Wie er anguckt, das ist heißt bereuen. das ist ein neuer Freund. Ah, schön, mit der Feuerblume kann man dreimal schießen. Ja, bam. Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte früher auf mal auf Mario Maker 3, das hatte ich so Level gebaut, da ähm, gab es immer, da gab es auch so eine Passage, also da, das war auch so ein Level mit ähm, dieser Feuerklangkutsche Und da gab es dann immer wieder zwischendurch, ähm, das war auch Scrolling, glaube ich, da gab es dann zwischendurch auch diese Blöcke hier, die man kaputt schießen musste, also es gab halt wie so eine Wand immer und währenddessen würdest du halt von allen Seiten abgeschossen, dann musstest du irgendwie versuchen, die Wand kaputt zu machen, durchzukommen, während du nicht stirbst. Also, um versuchen, also, ne? Du weißt, was ich meine. Ich kann nicht reden, ja. I'm sorry. Oh, Mensch. Ich mache alles falsch. Let's fail. Super Mario Maker 2. Story Mode. Oh Gott, oh Gott. Boss Fight. Let's go. Let's go, boy. Let's go. Ne, natürlich nicht. Kein Bock auf dich. Bam. And he's dead. Yeah. Mario number one. Uhu. So, und jetzt wird's fertig gebaut, habe ich gehört. Yes, 1200 Münzen, das hört sich doch gut an. Und. <lacht> Hauptgebäude 1OG okay, fertig. Yeah. 26%. Yeah. Wait. Leute, ich kann da rein. Die haben alle eine Mission für mich. Was muss Kleiner? Äh, um von hier zum Ostfliegel zu gelangen, bräuchten wir einen Ausrufezeichenblock, aber kannst du vor der Bauleiterin ein Geheimnis bewahren? Klar doch. Dann hör mal. Der verlorene Tod, Was? Der Lila Toad, der die Ausrufezeichenblöcke anfertigt, ist noch immer nicht hier. Ich befürchte fast, die bauleiterin hat sich mit dem Luftgaleeren Zeitplan vertan. Also bitte sucht die Lila Toad und bring ihn zu uns. Okay. Kann ich machen. Ich helfe doch meinen kleinen Todys gerne. Erreicht das Ziel mit 1 Toad. Warum kann man solche Missionen nicht auch im normalen Leveln von Usern machen? Das fände ich doch cool. Könnte man so einen Toad irgendwo verstecken, da muss man den halt zum Ziel bringen. Ich hoffe, die sind aber nicht so nervig wie ein sticker -Star, die Toads, weil sonst... Oh, ich dachte, ich über Sticker-Star dann rasten wir alle aus. Tut mir leid, ich habe nichts gesagt. Da ist er doch. Oh, wie, wie süß. Höchst ich, ich hab mich geduckt? Okay. Betrug. Achtung, Betrugsverdacht. Dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün. Toad! Nein, mein Toad! Ach, hier kann ich ducken! Oh nein. Oh nein. Das waren gerade face -Poems. Oh damn, warum bin ich nur so schlecht in diesem einfachen Game? Das macht mich sad. Toadie, komm mal her und lass dich bitte nicht treffen. Das wäre peinlich und auch sehr inkompetenz ach, warum? Naja, egal, nicht so wichtig. Gib mir die Coins, die wären für mich wichtig. Todi, komm her. Toddy, du bleibst gefälligst hier. Okay, warte. wir äh, mal hier rein. Ach, ach, so, ist nur Deko. Okay, wusste ich. War, war jetzt nur ein Trick. Ich wollte wissen, ob ihr es auch wusstet, Leute. Da kann ich noch hoch. Gibt irgendwas? Wir hätten hier doch einen Starcoin verstecken können, meine Güte. <lacht> ja, Kommt, ich riechen. Ach, come on. Mann. Ey. I do it. Nee, Luigi. Du hältst die Klappe. Du bist nicht dran. Ich bin dran. Ich bin Super Mario. Das ist mein... Meine Story. Mein Story-Mode. Nicht deiner. Oder deinen eigenen. Geh zu Luigi's Mansion 3 zurück. Echt, ey. Wer von euch ist eigentlich gehypt auf Resident 3? Also ich bin nicht gehypt, aber ich werde es mir auf jeden Fall gönnen. Und hoffe, dass es... ...gut ist. Und ich weiß, dass ich irgendwie bin wenig negativ auf Resident Mansion 3 gefügt habe vorher, aber... ...das sollte eigentlich so gar nicht rüberkommen. Ich mag das Spiel... ...also ich, ich mag die Serie und ich hoffe, das Spiel wird gut. Boing, Toadie, alles gut mit dir? Super. Äh, LOL, was? Wie habe ich denn dann gekillt? <lacht> Ausgetrickst. Oh, die Münze, die Münze, die Münze. Die Münze. Schub die Münze. Nein. Ja, was soll ich denn da machen? Nein, Toad. Toad. Ich hab ihn. Ziel. Toad, ich hab dich. Komm zurück. Wir haben den lilanen Toad gerettet. Oh, yeah. Mario, nice. Yeah. Ein paar Münzen mir auch noch verdient. Und da kommt er hoch. Er spawnt einfach. Oh. Was nur ein? Oder wie verstehe ich das jetzt? <lacht> wie cool. Das ist nice. Guten Tag. Hey, der lieder tot hat den Ausruf für Ausrufezeichenblöcke für uns angefertigt. Die Bauleiterin hat ihn wohl tatsächlich auf die falsche Luftalere be be beordert. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, es würde besser laufen, wenn man uns nicht die ganze Zeit von oben reinreden würde. Aber verrate bloß niemand, dass ich es gesagt habe. Dann werde ich mich jetzt wohl weiter um den Ostflügel kümmern. Ich sprech mit der Bauleiterin, wenn es losgehen soll. Okay, nein, nice. wir müssen also die Quests machen mit denen, damit die hier weiterbauen. Alles klar. Und du? Danke, dass du mich abgeholt hast. Unglaublich, dass ich auf einer unsere unserer Feinde gelandet war. Ich bin übrigens der lila tot Freut mich sehr. Meine handgezimmerten Ausrufezeichenblöcke sind im ganzen Königreich berühmt. Probier sie einmal aus, dann wirst du sehen, warum. Das habe ich schon, Kleiner. Was ist mit dir los? Mario, könnte ich dich kurz sprechen? Worum geht's? Aber sag davon da Nichts. Ja, nichts der Bauleiterin. Steinschlepperei. Was ist denn mit denen los? Warum soll ich es ihnen nicht sagen? Die Bauneiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sehen kann, wird es unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit Hilfe von Y einen herschleppen? Aber heb dir keinen Bruch, die Dinger sind schwer. Wir zählen auf dich. Ja, ich habe die Stimme von toll etwas leichter gemacht, könnte man sagen. Damit ich, damit ich nicht so ey, es ist. Erreicht das hier mit einem Steinquader? Was, so reißen diese Blöcke? Steinquader? Die Dinger heißen Steinquader. Oh, lol. Warum kann ich mich... Ich kann mich kaum bewegen. Was zum Teufel? Wie machen die das? Ach so, ich dachte, mein Block zerbricht, wenn ich den berühre. Hä? Wie komme ich da hoch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, der kommt zu mir. Ja, was denn? Hä? Ich krieg doch keinen zweiten Block, oder? Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich den zweiten Block bekomme. Ey, das ist so nervig. Oh, das war Glück. Okay. <lacht> Vorsichtig. Also Den kann ich vertrauen, ne? Ja, den kann ich gut vertrauen. Ja, warte. Komm mal her, du will Da oben, die Coin, Dankeschön. So, ich weiß nicht, wie ich an den rankomme. Ich mache einfach so. Aber wie machen die das, dass man dann langsam wird? Das ist nicht normal. Man ist ganz normal schnell immer. Das verwirrt mich. Wie machen die das? Vor allem hatten wir es auch mal in ein paar Leveln, dass ich durch die, durch die, äh, durch die Halbzeitflagge durchgegangen bin. Hatte ich auf einmal den Stern. Einfach so. Ich verstehe das nicht. Finde ich uncool, dass die mehr Power haben als ich hier. Ja, hast du deinen Steinquader, mein, mein Freund? Okay. <lacht> ja, jetzt baut er hier in der Mitte wieder weiter. Okay. Reden wir mal mit ihm. Guten Tag. Oh Mario, danke nochmal für den Steinquader. Wie sehe sie, sie schon fertig. Die Beuterin ist zwar eine von den Guten, aber manchmal passiert ihr echt doofe Fehler. Oh, verrat ihr bloß nicht, dass ich es gesagt habe? Sonst sind vielleicht euch doch gefeuert. Ich brauche das Geld. Ich habe Kinder. Ja, ja, alles gut, ich sag's dir nicht. Hm, hör mal zu, Mario. Die Bauleiterin hat mir Lakitos Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Pff. aber ich sollte wohl nicht so laut sprechen. Bevor sie noch etwas mitbekommt, flüstere ich es dir besser ins Ohr. Himmlisches Arbeiten ohne Lakitos oh, Wolke komme ich nicht zum Westflügel, aber die Bauleiterin will das einfach nicht einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche auch, ich bin ganz vorsichtig damit. Okay, guter Toad. das mache ich natürlich gerne. Geh, huh? reicht das Ziel auf Lakitos Wolke? Ah, Ich finde es cool. Was? Oh Gott, Münzen, Münzen. Warum, warum ist die Wolke so schnell? Was zum Teufel? Aber äh, verschwindet nicht die Wolke nach einer Zeit? Oder haben sie das jetzt auch wieder magisch geändert? Nee. Okay. Keine Ahnung. Ich da, okay, nee. Die, die Münzen, die sollen mich nur ablenken. Okay. Nur ins Ziel. Münzen ignorieren. Ab ins Ziel. Alter, warum bin ich so schnell? Mit der Klappenkutsch bin ich ja eigentlich normalerweise viel langsamer. Was? Ah, nein. Ah, okay. uh, I do it. Noch genug Zeit für die 10 Ach, komm on! Das ist schwer, man darf nicht schnell sein, aber das Level ist nur 15 Sekunden lang. Und dann nee, nee, das war viel zu schnell. Hm. Ach, die, Co die Coins da. Ach, komm, kacke ich jetzt auf die Coins. Ich habe ein paar Coins. Reicht jetzt. Weg hier sonst reg ich mich noch auf und ihr facebt euch und das braucht man ja nicht. Na? Ja, auf die 21 Münzen da kriege ich jetzt drauf. Sind nicht so viel. Ach so, ich dachte, da wollte da jetzt nicht drauf springen, sondern einfach drauf springen und dann so rüberfliegen und nicht einfach so als Plattform benutzen. Ah doch, ach so, ist so. Okay. Okay. Hi. Hey, danke für die neue Wolke, Mario. Und glaub mir, das, da kann gar nichts mit passieren. Wenn ich irgendwann mal Bauleiter werde, dann kriegt jeder seine Wolke und einen Superhammer und einen Brenner. Und, äh, sag bitte, das nicht der Bauleiterin. Ich sollte eigentlich den Superhammer noch gar nicht spoilern. Ist so, ey. Da hat schon das geheime Item gespoilert. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Es ist ja geheim. Psst. Alright. So, guten Tag, ich würde gerne weiterbauen. ich würde sagen, machen wir das hier weiter. Ich habe jetzt genug Geld dafür gerade. Also machen wir das. Dringend. An die Arbeit. So und jetzt heißt es wieder Münzen formen gehen. Zweite OG. Wir brauchen Münzen, ja, deshalb gehe ich jetzt ans Werk. Kettengreifer Hängepartie! Bei der Arbeit war nicht viel zu tun. Da habe ich mir ausgedacht, was man mit Kettengreifer alles anstellen kann. Wenn man ihnen zu nahe kommt, lassen sie fallen, was sie ger gerade gegriffen haben. Probier mal aus, ob du bis zum Ende kommst. Von Grünschnabelzimmermann. Ah ja. Seid ihr ja auch so ein Grünschnabelzimmermann, Leute? Schreibt es mal rein. Lüll. Weiß nicht mal, welche Folge das gerade ist. Folge 5? Kann sein. Ach, das Level. Das kennen. Wie doch alle. Das Level ist keine Überraschung. Alright. Aber das Level ist echt cool. So, weiter geht's. Einfach durch. <lacht> nein, alle lust Schnell, schnell, greif ihn, greif ihn, yes. Nein! Stopp. Oh nein, was soll denn der Müll? Greif ihn, dankeschön okay Ich muss hier, hier abspringen. Yes, Dankeschön. Okay, was jetzt? Peacewitch. Unterbringen. ich da da, denn, down, und down, down, dann, dann, komm, den grabst du, ja, okay. Dann, komm, bitte rüber. Nein, schon wieder verkackt. Ah, jetzt, jetzt schauen wir es. Jetzt schauen wir es. Nein! Was, wieso? Wieso denn? Mama! okay. So, du grabst da ein, ja. Dann gehst du nach links. Und dann lässt ihn. Das ist schwer. Das finde ich persönlich schwer. Jetzt. Nein. Kacke! Ach komm, das ist doch verdammt schwer. Nein, lass ihn los! Ich glaube, ich muss ihn hier loslassen. Nein, lass ihn los! Ja, ja, yes! Oh gosh! Jetzt komm mal runter hier, mein Freund. Komm mal her jetzt. So. Oh Gott, nein, die kommen runter. Hilfe, die kommen runter. Okay, okay, komm. Traut dich. Alles gut. Okay, okay. okay. Okay, okay, yes, wir haben es geschafft. Puh, das ist gar nicht so einfach gewesen, fand ich. Also, es war cool. Also, ich, ich weiß nicht. Doch, es war eigentlich ziemlich einfach, nur ging Ende, die letzten zwei, die waren jetzt nicht so einfach. Ich meine, die waren einfach, aber nicht so einfach. Ach, keine Ahnung, ich bin einfach schlecht, okay? Ich brauche irgendeine Ausrede. 27 Prozent. Komm, ein Level packen wir noch, glaube ich. Feuerballregen in der Baumschule. Ja, da geh ich hin. Ich habe mir mal Mühe gegeben und ein paar besonders hübsche Bäume gepflanzt. Irgendjemand müsste aber noch ausprobieren, ob sie tief genug in der Erde stecken. Und das geht am einfachsten, wenn man einfach auf jeden Baum klettert und dann das Ziel erreicht. Der erfahrene Zimmermann. Okay, machen wir das mal. Vielleicht bestecken sich da Katzen Marius Mach einen Handschuh auf allen Bäumen 12 und erreicht das Ziel. Okay. Wird vielleicht mal Okay. Können wir machen. Oh, da gibt es Power-Ups. Das finde ich ganz sozial. la. Ach, der macht nichts. Okay. Ich dachte, da bringt er irgendwo hin. Oh, das sieht so schön aus. Die Welt ist einfach ah, auch schon. Ah, ein Schutzschild da schon, glaube ich. Oh, ich war nur noch versteckt. Bam. So, ich darf auf jeden Fall keine Bäume verpassen. Aber ich sollte keinen verpasst haben bisher. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. ich habe... Oh, ich dachte, der geht gehe jetzt da rein, dann quetscht er mich tot, wenn ich dann noch mal versuche, was zu holen. Aber ich habe Glück gehabt. Anscheinend denke ich nur so. Schnell rein. Ich mag das Level ja bisher. Katzen Mario! Super Mario! Piau! Ach, hier ist ein Baum. Ich dachte erstmal, kommen überall Katzenbäume. Aber nein, hier kommen überall normale Schneebäume. Cat Dive. Da waren äh, Starcoin, die würde ich gerne haben, wenn das okay ist. Oh Gott, bitte geht da hoch. Ja, danke schön. Dann so. Und dann Cat Dive nach unten und dann auf den Baum. Auf den Baum. Yes. Ein Baum fehlt mir, bitte. Hier am Ziel noch einer. Yes! Yes, yes, yes, yes, yes. Wir haben alle Bäume. JAHOO! Das war ein Kinderschlecken. Yeah. Miau. Alright. Dann, Leute, würde ich sagen, gucken wir, dass wir in der nächsten Folge auch was weit hier noch we was weiter aufbauen können. Und ja, wir werden jetzt diese Folge mit 29% auf diesem Speicher Wir sehen uns heute. Haut rein und ciao.